Und zwar sind wir heute zu Gast bei Lisa Müller. Lisa, erstmal super vielen Dank schon mal, dass wir überhaupt hierher kommen durften zu dir. Jetzt ist es da draußen erstens dunkel, zweitens <lacht> kalt, wie man an unserer Verpackung hier sieht. Aber wir waren schon ein bisschen früher da und haben uns etwas umgeschaut, denn wir sind hier. Lisa, wie hast du so schön gesagt? Das ist unser Projekt, unser kleines Baby. Also von klein kann hier nicht mehr ganz die Rede sein, aber ihr seid ja jetzt auch schon seit 2012 hier auf dieser Anlage südlich von München. Erzähl uns einmal dieses Baby. Wie seid ihr zu diesem Baby gekommen? Ähm, durch eine gute Bekannte, wo wir auch davor unser Pferd stehen hatten. Ähm, die hat erfahren, dass wir was suchen und hat uns den Tipp gegeben, dass ähm, der Chef von der Anlage quasi Pächter sucht. Und dann haben wir uns mit ihm in Verbindung gesetzt und das hat auf Anhieb gepasst. Und dann sind wir damals mit sechs Pferden hier auf die Anlage. Und ja, es hat sich so nach und nach, äh, haben wir viel umgebaut, viel dazu gebaut. und ja, jetzt ist es so, wie es jetzt ist. Das hast du schön formuliert, mit sechs Pferden und nach und nach. Wobei dieses nach und nach war doch mit viel Speed verbunden. Jetzt habt ihr 50 Pferde hier stehen. Das Areal ist riesig. Ähm, war denn immer der Wunsch da, so groß zu werden? Oder war das einfach was, was sich ergeben hat? Um ehrlich zu sein, haben wir uns am Anfang ähm, eher gesagt, nein, es darf nie so groß werden. Wir, haben, ja äh, wir waren einmal in einem Urlaub und haben... Äh, ältere Herrschaften kennengelernt, die uns erzählt hatten, sie haben auch Pferde gezüchtet und irgendwann hatten sie 50 Pferde und wir haben gesagt, oh, in diese Situation dürfen wir nie kommen. Ähm, jetzt ist es natürlich so mit Zucht, das sind jetzt nicht nur Reitpferde, sondern vom Fohlen an Zuchtstuten, Jährlinge, zweijährige, dreijährige Rentner, ähm, die haben ja so von jeder, jeder Altersstufe Pferde und ja, jetzt sind wir so groß und Wachsen vermutlich weiter. Aha, ich wollte gerade fragen. Also das ist <lacht> noch nicht abgeschlossen hier. Und deine Augen, ehrlich gesagt, die fangen ja auch an zu leuchten, wenn du hier so durchgehst und da ist der Fohlenstall und da ist das. Das ist genau dein Ding, hat man den Eindruck oder übertreibe ich? Nee, es war schon immer von klein auf ähm, Pferde, Pferde, Pferde. Ähm, es war mein Traum, immer was mit Pferden zu machen. Ähm, dass das jetzt so läuft, wie es jetzt äh, hier ist. Er war natürlich nicht absehbar, ähm, aber es ist einfach immer noch die kleinen Fohlennasen streicheln, ähm, bei den Geburten dabei sein, ähm, die Pferde von klein auf zu begleiten, bis sie ja auch äh, Rentner sind und dann ihren Lebensabend hier genießen, das ist schon schön. Die kleinen Fohlennasen, das ist gut, denn die kommt tatsächlich hier bei euch zur Welt. Genau. Also ihr gebt die Stuten nicht weg, sondern ähm, wie stelle ich mir das vor, sitzt... Sitzt ihr abwechselnd, Thomas und du, vor der Box und sagt, oh, jetzt ist es soweit? Oder wie managt ihr das? <lacht> nee, wir haben äh, ein super Team an äh, fünf Jungs, ähm, die alle kommen aus Ungarn. Die haben viel mit Pferden zu tun gehabt, schon vorher. Und wir haben jeden möglichen Geburtenhelfer, den es gibt, Kameras, äh, Gurte, was auch immer. Ähm, und bis jetzt hatten wir Glück, dass ähm, wir hatten ein Jahr, da haben unsere Stuten nur Nachmittagsfohlen gekriegt. Dann äh, jetzt dieses Jahr auch mal äh, um 5 Uhr in der Früh, aber das war alles human. Also wir hatten nie eine Problemgeburt, die sich stundenlang hingezogen hat und das um 2 Uhr in der Nacht. Also äh, die tun uns hier schon Gefallen. Oh, das habt ihr offensichtlich gut mit denen so abgesprochen. <lacht> Zur Zucht kommen wir auf jeden Fall nachher noch. Aber du hast angefangen zu reiten, da warst du wirklich ziemlich klein. Wie alt warst du das erste Mal auf dem Pony? Boah, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich glaube mit Vieren. Also ähm, wenn wir im Zoo waren, wenn wir ähm, am Oktoberfest waren, ich wollte immer zu den Pferden hin, ob zu den Wagenpferden, die die Bierfässer gezogen haben oder zum Karussell. Also meine Eltern mussten viel mit mir mitmachen und mein Opa hat dann ähm, gesagt, okay, er geht mit mir in den Nachbarstall und der hatte Spaß dran, äh, mir die Pferde zu zeigen, mit mir... Äh, die Tochter mit mir ausreiten zu gehen. Und so bin ich dann eigentlich quasi zum Pferd gekommen. Der Nachbar, der hatte auch ein Pony. Das war sowas wie so ein Rotschimmel in der Art. War das so ein Pony, dass du immer reiten durftest, wann du wolltest? Oder da hat glaube ich der Opa auch so ein bisschen Einfluss genommen. Ne? Der ist immer mit dir rüber und hat gesagt. Ja, der Opa kannte den Stallbesitzer Ach, und okay. ähm, ich durfte eigentlich immer putzen. Natürlich haben wir Bescheid gegeben oder mein Opa, dass äh, jetzt kommt die Pferde-Verrückte kleine Lisa wieder. <lacht> ähm, ja, und äh, da habe ich mich sofort in das Pony verliebt, das hieß Hitti. Hitty? Hitty? weiß ich sogar noch. Ja, ja, Hitti. Und äh, immer wenn äh, die Tochter Zeit hatte, dann durfte ich halt auch mal reiten. Wann war denn so der Moment, in dem du gesagt hast, also Dressur, das ist schon wirklich die genialste Disziplin, hm. denn du bist ja definitiv auch mal gesprungen. So ist das ja nicht, ne? Das ist auch noch gar nicht so lange her. Nee. <lacht> ähm, ich habe eigentlich alle Sparten der Reiterei gerne gemacht. Ich bin sogar auch mal Western geritten, also weil ich eine Reitbeteiligung hatte, die hat äh, Pleasure und Raining gemacht. Da durfte okay. ich auch mal im Western-Sattel äh, Platz nehmen, aber wirklich so ganz äh, hobbymäßig. Und... Ähm, Springen habe ich eigentlich bis ein Sterne M gemacht. Mhm. Und ähm, ja, da war, ist einfach der Dressurreiter anscheinend in mir durchgekommen, weil zwischen den Sprüngen zurückkommen, <lacht> schön rund das Pferd, dann zum nächsten Sprung. Also du warst mehr der Stilspringreiter. Genau, und äh, in den M-Springen, wenn die sich da alle auf dem Lenker legen, war ich einfach immer zu langsam. Und irgendwann hat sich dann rauskristallisiert ähm, in der Dressur. War man erfolgreicher oder wurde dann eben für einen Pia Förderpreis nominiert und ist dann äh, da viel unterwegs gewesen, dass das Springen immer mehr in den Hintergrund geraten ist? Jetzt hast du aber schon einen ganz schönen Satz gemacht. Also Pia Förderpreis, das ist ja jetzt schon, da sind wir auf Grand Prix-Niveau. Also da muss man natürlich erstmal hinkommen. Der Weg ist ja weit. Äh, ich glaube, wir wissen alle, dass das ziemlich weit ist, vom ersten Draufsitzen bis zum Pia Förderpreis. Wie stetig ging der Weg und wann bist du auch in die Hände von Götz Brinkmann gekommen, der dich ja heute noch trainiert, äh, der ja hier vor Ort ist, jeden Tag. Wie war dieser Weg? Was war besonders steinig? Was war besonders cool? Also ich bin eigentlich nur freizeitmäßig geritten. Ich hatte dann auch so einen Warmblüter, das war mehr wie ein Haflinger als ein äh, Dressurpferd, ähm, der jetzt auch noch da ist. Und ähm, ich habe dann 2010 eigentlich meine erste Ältrestour geritten. Mhm. Ähm, da war ich, bin ich 2009 zum Götz gewechselt auf den, in den Stall. Und das war Zufall oder wie kam das? Äh, ja, war Zufall. Okay. Ähm, die äh, ähm, Leute, bei denen ich vorher im Stall war, wo ich auch nicht weggegangen wäre, die mussten aber leider aus dem Stall raus, weil der Eigentümer andere ähm, Ideen hatte äh, für den Stall. Und dann war ich einfach gezwungenermaßen auf Stallsuche und ähm, bin dann in den Stall gewechselt, wo der Götz war. Und da habe ich dann so ein bisschen das Reiten intensiviert und ähm, Thomas hat mir dann damals mit Götz zusammen ähm, ein Pferd ausgesucht aus Schweiganger. Und mit dem bin ich dann 2010 meine erste Eldressort geritten. Das ist ja ein Phänomen. Also ein Mann, der im Grunde ja auch keine Ahnung hatte von Pferden, nehme ich an. Also erstmal hast du ihn nicht nur für Pferde begeistert, was die wenigsten von uns schaffen. Der sucht dann auch noch ein Pferd für dich aus und das passt dann auch noch. Ja, er das hast... ja, hat ja auch einen sportlichen Gedanken und hat hm. sich darüber auch gefreut, dass ich es äh, das sportlich machen möchte. Und ähm, hat mich dabei eigentlich unterstützt und hat äh, gesehen, ja, also mit dem Haflinger, das ist super nett und das macht auch Spaß, da mal <lacht> zu springen oder ein bisschen Ressort zu reiten, aber ähm, so einen, wovon ich lernen kann, äh, das hat ihm Götze natürlich auch gesagt, dass das wichtig ist, dass man ja. einfach als junger Reiter von einem erfahreneren Pferd lernt, ähm, sind wir dann losgezogen und haben halt ähm, damals Redcliff gekauft. Okay, und dann kam 2013, glaube ich, kam Dave. Genau. Das war schon... Übertreibe ich jetzt, wenn ich sage, das war schon echt noch mal eine Wende? Das war auf jeden Fall eine Wende, weil äh, bis dahin bin ich so, hatte ich mich dann bis S1 Sterne hochgearbeitet und wollte eigentlich mit Dave dann auch erstmal auf S1 -Sterne, Sterne Niveau ähm, Erfahrungen sammeln, aber der wollte immer ganze Pioretten gehen und äh, <lacht> Pia von Fassage hat er super gemacht und er war ja jetzt, ist ja jetzt nicht der, der äh, Bewegungskünstler par excellence. Und ähm, dann habe ich gesagt, jetzt will ich es einfach mal probieren. Ich reite hm. jetzt einfach mal drei Sterne. Und dann äh, war das durch Zufall, weil es keine andere Drei-Sterne-Tour gab, ähm, eine Quali für Stars for morgen. Das ah, ist ja okay. eine Serie hier in Süddeutschland für U25 Reiter, die mit allen möglichen Pferden reiten dürfen. Und äh, bis äh, ab U5, also über 25 dann mit Pferden, die maximal zwölf Jahre alt sind. Ja. Und da hatte ich mich dann äh, qualifiziert. Und dann haben wir das halt einfach mal weitergemacht. Dann waren wir im Finale auch noch Sieger. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt probieren wir mal, ob wir in den Pia-Förderpreis reinrutschen. Und da muss man ja erstmal nach Warendorf, muss den Lehrgang machen und sich empfehlen. Ist das Herz da schon mal kurz in der Stiefelspitze gewesen oder bist du da eher cool? Ja, also es war natürlich mein erstes Mal, dass ich so irgendwie da in diese Regionen schnuppern durfte, dass... Ähm, so ein Leistungsgedanke, die äh, besten U25 Reiter, die besten 15 aus ganz ja. Deutschland dürfen da mitreiten. Ähm, das war natürlich der Wahnsinn und ich meine, da waren viele dabei, die haben das schon ein paar Jahre gemacht, ja, ähm, ja. die waren im Junioren, Junge Reiter, Lager schon äh, erfolgreich und da war ich schon sehr nervös und haben mir eigentlich nicht wirklich Chancen ausgerechnet, ähm, dass wir da mitmachen dürfen. Ja. Und ähm, war aber damals, ich glaube, da sind wir bei der also bei, diesen, bei der Sichtung waren wir dann Vierter und äh, sind peer, waren für den peer Förderpreis qualifiziert. Wir reden gleich noch drüber, aber wir haben auch noch für euch was, natürlich. Wir haben dieses Mal was ganz Besonderes, wie ich jedenfalls finde. Das ist nicht nur ein Clip My Horse Eimer, sondern da hat Lisa auch noch drauf unterschrieben. Lisa, was hast du geschrieben? Herzlichen Glückwunsch zum Sieg dieses Eimers. Deine Lisa. Genau. Diesen Eimer, den verlosen wir nachher zwischen allen, die hier wunderschöne Fragen stellen. Das könnt ihr natürlich wie immer, wenn wir zu Gast bei sind, stellt eure Fragen und wir geben nicht alle wahrscheinlich, das schaffen wir meistens nicht, aber einige Ausgewählte auf jeden Fall weiter. Lisa, Pierre Förderpreis dafür qualifiziert. Das war ja aber lange noch nicht genug. Das ist überhaupt sowas. Das sagst du eigentlich immer. Das war toll, aber jetzt ist du hast immer schon den nächsten Schritt. Äh, im Auge, im Visier. Und dieser nächste Schritt, das war das Finale in Stuttgart. Du warst dabei. Ja, war. Äh, das war. Aber eigentlich habe ich das nicht unbedingt im Visier gehabt, sondern ich bin eigentlich immer eher der. Ähm, ja, das Glas ist bei mir immer halb leer. Ähm, ich habe eigentlich gedacht, das schaffen wir nicht. Wir sind jetzt unter den besten U15, äh, 15 Reitern von den U25. Ja. Ähm, da war ich super stolz und super happy. Und ähm, jedes Turnier war für mich. Ähm, eine Erfahrung, Nervenflattern, flattern, ähm, weil dann ist man plötzlich bei den deutschen Meisterschaften in Balbe. Man ist, wir waren in Wiesbaden, wir waren äh, in Donaueschingen, wir waren in Pferden, während, wo noch Weltmeisterschaften für die ja. jungen Dressurpferde waren. Also es waren Turniere, da war ich vorher noch nie und ähm, es war einfach so geballte Wirkung auf einen und man war ein bisschen überfordert auch und das war einfach eine tolle Erfahrung. Und dann dachte ich, ja gut, das ist jetzt das kann ich jetzt mal mitnehmen, aber unter die acht Besten, das ist ja schon, schon der Wahnsinn. Und ja, haben wir dann doch geschafft. Und dann Schleierhalle. Also ich meine, die meisten von uns waren wahrscheinlich schon mal in der Schleierhalle. Das ist ja schon auch nochmal echt speziell. Und ja. als du da reingeritten bist, kannst du dich noch daran erinnern? Mit Dave das erste Mal die Rampe da hoch. Mhm. Und dann? Ja, war ich sehr, sehr nervös und äh, der Umritt, das war also Abreiten war noch gut und ums reiten war auch super. Und äh, dann sind wir in die Prüfung reingeritten und er sah den, den hellen Bildschirm mit dem schwarzen Punkt, der sich da bewegte. Und hat sich dann einfach mal so hingestellt und hier okay, was mache ich denn jetzt? Und äh, das zog sich dann durch die ganze Prüfung, ein paar Lektionen waren... Äh, es war dann so zwischen Genie und Wahnsinn, ein paar Lektionen waren überragend und die nächsten mhm. Lektionen waren fast nicht vorhanden und wir haben uns da so ein bisschen durchgequält. Was hast du denn da gedacht währenddessen? Ich war eigentlich Immer überfordert. Ich wusste, ich wie wusste, so also, es ist wie ein Blackout, ich wusste nicht mehr, äh, machst du jetzt mehr beim Gewicht, beim Schenkel, nimmst du ein bisschen kürzer, also gar nichts mehr, es war einfach Blackout. Mhm. Und, ähm, am nächsten Tag dachte ich eigentlich nur, ja, jetzt hat er sich ja dran gewöhnt, hoffentlich. Aber es war auch, also er war <lacht> einfach, er war dann wirklich, er war dann wirklich durch den Wind. Es war okay, einfach, es okay. ähm, ist einfach eine tolle Atmosphäre. Also, das, äh, ich würde schon gern nochmal da reiten dürfen. Ähm, aber vor allen Dingen wahrscheinlich auch jetzt, paar Jahre mehr Erfahrung. Ja, und jetzt. Nach dem, Turnier, man wahrscheinlich mehr ja, damit umgehen. nach dem Turnier konnte man es so ein bisschen äh, reflektieren und äh, darüber nachdenken, wie sich die einzelnen Sachen angefühlt haben und äh, sich dann natürlich irgendwie Dinge zurechtlegen, das hätte man anders machen können. Oh. Und ähm, ich glaube, jetzt ähm, könnte man da anders drauf einwirken und ihn wieder mehr auf sie, äh, seine Seite bekommen und oh. ihn mehr ablenken quasi von den... Gefährlichen Vor Dingen drumherum. Mhm. Er sieht gar nicht so aus. Er steht hier wunderbar in dieser Box. Wir haben ihn übrigens schon versucht zu animieren, noch mal rauszugucken. <lacht> aber das ging nur mit der schüttelnden Futterdose und das auch nur kurz. Also er macht eigentlich einen echt entspannten Eindruck. Ist eigentlich ein cooler, oder? Er ist super cool. Das ist uns manchmal, wird uns manchmal eher zum Verhängnis, weil er sehr, sehr entspannt <lacht> ist. Er lässt sich ungern aus der Ruhe bringen. Aber da, da war wirklich auch eine Woche danach noch durch den Wind. Also das, das war einfach... Ja, er hat sich da einfach vermutlich irgendwie erschrocken und ich konnte ihn da auch nicht äh, An die beruhigen und sagen, mh, ja. Hey, weil ich selber so erschrocken war und ähm, ja, das hat ihn, hat ihn dann für eine Woche geprägt und äh, inzwischen ist aber wieder alles gut und er ist, ja, wieder, sehr, hoffen, er ist wieder sehr Jahre entspannt später. und äh, zu entspannt. Ähm, naja, zu entspannt. Ich meine, ihr habt ja echt, ihr habt ja riesig Erfolge auch gehabt und jetzt würde ich auch gerne nochmal, ein Highlight, da durfte ich dabei sein, das war sehr emotional, weil auch jener besagte Opa dabei war, der auch extrem emotional war. Thomas war dabei. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, ganz München war dabei. Das war natürlich die Verleihung des goldenen Abzeichens an dich. Das war 2015. Mhm. Wenn du jetzt drei Jahre später daran zurückdenkst, das ist ja schon ein abartiger Meilenstein. Was ist der allererste Gedanke? Ja, ich war eigentlich Dave dankbar, weil ähm, man braucht ja äh, neun Einsterne und ein zwei Sterne Sieg und ich äh, glaube ich hatte einen Einsterne Sieg und äh, der Rest waren äh, neun Guck, äh hast du das nochmal gesehen gerade, die ihn um den Hals gefallen. Passt neun drei Sterne Siege und ähm, mit mir, also ich bin jetzt also ich bin jetzt nicht der, der ihm sagt, so geht's im Vierk lang. Also er hat da wirklich einen guten Job gemacht äh, und auch meine Fehler verziehen und ähm, ja, es war einfach ein super Gefühl, endlich das Goldene zu haben. Also das ist schon, die. ich habe ja immer die Profis gesehen, alle mhm. haben es an ihrem Frack und tragen das ja auch mit Stolz und jetzt waren wir auch, durften wir uns das auch endlich an den Frack dran heften. Aber eigentlich, endlich? Also ich meine, andere Leute ja, dafür äh, <lacht> 15 <lacht> Jahre oder noch länger und und ganz viele übrigens haben es nie. Also nein, nein, also es äh, ging bei ging ja. uns sehr, sehr, sehr schnell. Also das ist... Ähm, das ist was Besonderes gewesen, deswegen sage ich, ich war da Dave sehr dankbar, dass er mich da äh, durch die Gegend getragen hat und das äh, so mitgemacht hat. Das hast du ja schön formuliert, durch die Gegend getragen, so einfach <lacht> ist es natürlich auch nicht. Aber was würdest du sagen, du hast ihn jetzt fünf Jahre, mhm. was ist das, was du wirklich so von ihm gelernt hast? Äh, Geduld und Demut und ähm, es geht nicht alles nach Schema F. Also äh, dieses äh, Schenkel und äußere Zügel und äh, diese standardstetige ähm, Verbindung. Also das ist, trifft wirklich bei 90 Prozent der Pferden zu oder bei 95 vermutlich. Aber bei Dave äh, mussten wir einen ganz speziellen Weg suchen und das hat einfach gedauert. Und er hat einem das gezeigt, dass es nicht einfach ist und dass man äh, dranbleiben muss. Dass man einfach sich Gedanken machen muss, überlegen muss. Äh, wie könnte man jetzt äh, diese ja, Sachen lösen, wie sie sind. Ich meine, er hatte auch ein Handicap mit seinem gebrochenen Widerist. Ja. Also, ähm, und das war ja immer schon, wir, wir hätten nie irgendwas gemacht, was ihn überfordert hätte. Aber natürlich ist es toll, ähm, ihn, ihn dahin zu unterstützen, wenn man gewisse Dinge weiß, mediz medizinische Sachen. Ähm, dass man einfach ähm, das auch auf ihn ab abstimmen kann, einstellen kann, wie, braucht, wie, wie ist es für ihn am besten. Ich meine, Menschen, die Probleme mit dem Rücken haben, müssen Rückenübungen machen, einfach, dass Muskulatur das einfach anders. viel ausgleicht. Mhm. Und ähm, beim Dave haben wir einfach, einfach alles für ihn so bestmöglich gemacht, dass er sich damit wohlfühlt. Und beim Dave ist es halt irgendwie, zwar lieber, lieber nur 20 Minuten reiten, und nur Schritt, Trab, Galopp und gar keine Lektion üben, weil die Kanne, das weiß er, der macht das, man, man ruft es einmal ab, dann ist es da und äh, anstatt da jeden Tag jeden irgendwie zu trainieren, irgendwas mhm. zu verbessern. Du hast aber doch immer ja irgendwie auch gewusst, der ist ein ganz besonderer Typ und dann hast du auch mal ein Bild bekommen von der Züchterin, wie er als Fohlen aussah. Hast du da gedacht, ja, cool, genau das ist er? Oder hast du gedacht, hui, ist das ein anderes Pferd geworden? Nee, er sah, ich fand, er sah als Fohlen schon gut aus. Er war so ein ich bisschen macht so der, schon was her. Der, der rustikalere Typ. Aber ich hätte ihn, glaube ich, so wie er aus Fohlen da trappte, hätte ich ihn auch gerne schon damals gehabt. Also, aber grundsätzlich ist bei mir irgendwie immer der, der Charakter entscheidend. Also ähm, die, die Charaktere sind ganz unterschiedlich und ähm, mit denen muss ich freundlich mich an. Also das ist... Ähm, das ist mir wichtiger. Mhm. Also Und bei Dave, Dave ist einfach mein, mein bester Freund und den hätte ich jetzt nicht irgendwann aufgegeben, wo andere gesagt hätten, hey, mhm. lieber nicht. Sondern äh, da muss man einfach weiterarbeiten und dann muss man vielleicht auch viel, äh, viel durch den Schlamm kriechen und äh, immer wieder probieren und für sich selber dann sagen, komm, das, da beiße ich mich jetzt durch, das, mhm. das kriegen wir gemeinsam hin. und. Äh, das haben wir dann auch ganz gut. Bis jetzt sind wir auf einem guten Weg und wir hoffen, dass wir uns immer noch ein bisschen besser verbessern oder dass die Abstimmungen immer noch feiner werden. Das hast du schön gesagt. Die, der Charakter ist natürlich das Wichtigste. Du musst dich ja tierisch drauf einstellen auf so ein Pferd. Wie machst du das? Verbringst du viel Zeit mit deinen Pferden oder ist es doch hauptsächlich die Reiterei? Ich verbringe viel Zeit mit meinen Pferden. Aber natürlich auch durch die Reiterei lernt man Charaktere kennen. Man mhm. merkt, ähm, nehmen die einem Dinge krumm, nehmen sie einem keine Dinge krumm, sind sie äh, nervöser mhm. als andere, sind sie, ähm, sind sie entspannt, sind sie schreckhaft, wie muss man mit ihnen umgehen. Ich habe ich hab die einen, die, die wollen, äh, die lasse ich viel galoppieren, ah. ganze Bahn, weil die einfach so ein kerniges. Äh, Temperament haben die nächsten. Da machen wir viel im Schritt, lösen ein bisschen Seitengänge im Schritt und fangen dann eigentlich an zu arbeiten. Oder der nächste, der will da es, wenn man den irgendwie dreimal reitet, das wird nicht besser, als wenn man den jetzt fünfmal reitet und dreimal in der Woche meinst du Genau und geht hm. dann den Rest der Woche lieber ausreiten. Ähm, also die sind schon schon sehr alle sehr sehr unterschiedlich. Du hast seit zehn Jahren einen Trainer. Das ist Götz Brinkmann. Was spielt der für eine Rolle? Oh, der ist ein guter, äh, ein guter Freund inzwischen, ähm, ein Unterstützer, ähm, der hält, hält meine, äh, meine mal schlechte Laune aus, wenn ich einfach, ja, einfach kurz in der ganzen Hektik und in dem ganzen Turnierstress einfach äh, durch die Nervosität einfach mal äh, Um ganz ehrlich zu sein, nach außen wirkst du immer sehr ruhig auf den Turnier, ja. <lacht> aber innen... Ja, nervös Dampf der und äh, genau. Ich bin okay. einfach, ich bin einfach immer noch vor jedem Turnier nervös. Ähm, ich glaube, die, die mich kennen, auf den oder kennengelernt haben auf den Turnieren, die wissen das, dass ich am liebsten immer eigentlich, wenn ich die Starterliste am Abend sehe, am liebsten mich streichen lassen würde. <lacht> ähm, das ist ja auch schade. Ja, aber ähm, wir reiten ja dann trotzdem. Aber es ist einfach ähm, noch so viel Nervosität da. Ich ähm, schätze mich immer. Oder ich meine, ich, ich überschätze mich nicht, ich weiß, dass ich, äh, wie lange ich das jetzt mache und ja. ähm, wie gut ich jetzt bin. Also und äh, das ist halt noch nicht so wie die anderen und noch nicht so viel Erfahrung wie die anderen und so viel Routine. Und ähm, dann sehe ich so Starterlisten wie zum Beispiel in Donaueschingen, da ist Isabel mit Weihe, da ist äh, der Söhn Kim im Cosmo, da ist Jessie mit Zaire. Das sind alles Pferde, die einfach im Bundeskader sind. Ja, das sind jetzt nur die Deutschen gewesen, und also dann äh, wird mir schon so ein bisschen mulmig, weil ich will natürlich auch ähm, mich gut zeigen und, und ähm, ja will einfach, will einfach ähm, ja, Spaß dran haben und da hab ich ja. ein bisschen, bin ich immer nervös und dann ähm, werde ich dann auch mal manchmal so, ich will jetzt keine um mich rumhaben und sag mhm. mir nicht die ganze Zeit, das schaffe ich schon oder ach, du äh, brauchst nur schön reiten, dann ist doch alles okay. Da, da, da, ja, weil ich bin ja, ja dann doch ein bisschen ehrgeizig, will natürlich gut sein, aber mhm. da kenne ich mich einfach, dass ich nicht so gut bin wie die anderen halt. und Betonung auf noch, oder? Noch vielleicht, ja, ich hoffe, dass es besser wird, aber ähm, das hier und jetzt ist halt einfach so, dass äh, wir noch viel lernen müssen und... Äh, Deswegen bin ich da immer so ein bisschen ängstlich. Da passt sehr gut. Wir haben hier nämlich gerade eine Frage reinbekommen. Was sind deine reiterlichen Ziele? Ähm, ich glaube, am liebsten wäre mir, ähm, dass ich wirklich gut reiten lerne oder kann irgendwann, ähm, dass meine Pferde mich besser verstehen, dass einfach ähm, das zwischen Pferd und Mensch harmonischer wird. Und... Ähm, wenn damit einhergeht, dass wir dann auf Turnieren auch äh, besser benotet werden, dann ist das natürlich wunderbar. Das ist toll und es ist auch vielleicht dann ein Spiegel von dem, wie Schon man äh, Schritt, für Schritt für Schritt genau wie man Schritt für Schritt vorangekommen ist. Aber mhm. ähm, am wichtigsten ist mir so, dass dass ich einen Spaß beim Reiten habe, dass meine Pferde Spaß mit mir haben und dass ich das, ähm, dass ich das einfach mitnehmen kann. Den Spaß mitnehmen, den hat man natürlich meistens auch auf dem Turnier, das einem besonders gut gefällt. Ich meine, du bist in München geboren, du bist eine echte M Münchner Mädchen, sagt ihr nicht. Was sagt ihr? Münchner Kindel, Münchner Kindel, genau. Dein Lieblingsturnier kommt jetzt auch? Oder? Es gibt sehr, sehr viele, die toll sind jetzt in Bayern. Also ich finde fett international, ähm, wer schon mal auf diesem Gelände war, einfach mit den alten Bäumen, dieses parkähnliche... Ähm, die Böden sind top für die Pferde, ist einfach alles da. Äh, das ist wirklich toll. Es ist aber auch ähm, wunderschön äh, im Winter Munich Indoors in dieser riesen Olympiahalle. Das ist auch. Aber wirklich ich merke schon, du bist schon sehr deiner Heimat treu, ne? Ich München, München. Nee, ich bin auch, ich bin auch ein ganz großer Fan von Salzburg, von dem Turnier. Mhm. Ähm, ich war da einmal und es ist einfach so nett gemacht. Es ist ja auch schon so weihnachtlich. Mhm, ähm, und das hat mir richtig Spaß gemacht. der ist die Siegerung mit Zipfelmützen. Ich finde das einfach süß. Also, äh, es gibt so viele tolle Turniere, die, glaube ich, gar nicht aufzählen kann, weil jedes hat irgendwie einen besonderen Flair. Aber Zipfelmütze Und kommt schon mal gut. Also, wenn ein Veranstalter dich doch. gerne mal hätte, so eine Zipfelmütze würde ziehen. <lacht> ja, also zumindest, wenn es Nikolaus ist, dann ja. Also, ich glaube, äh, okay. irgendwie im Hochsommer brauche ich jetzt keine Zipfelmütze. Ich habe noch ein ganz schönes Turnier. Da warst du dieses Jahr. Das war in Fritzens. Und du hast eine Kür geritten, die war echt richtig, richtig schön. Haben wir auch ein Stück draus aus der Kür. Kannst du dich noch erinnern, diese 3000er Bergkulisse ja. und du und Dave in einer echt guten Form? Das war unsere erste Kür. Also wir waren äh, echt happy mit dem, mit dem Ergebnis. Wir hatten so ein paar, ähm, er war sehr gut drauf an dem Tag. Er war besser drauf als im Grand Prix. Es waren so viele Zuschauer und ähm, die haben ganz euphorisch dann am Ende geklatscht, das war natürlich klasse. War auch sehr wie verrückt. Zufrieden, ja, und ähm, ja aber ich mag auch, also Klaus und Evelyn, die sind so nette, liebe Menschen und es ist so familiär, das Turnier. Die Gastgeber. Mhm. Mhm. Mhm. Und äh, es macht einfach, es war äh, international, aber doch mit so einem, wie wenn du zu Hause reitest, so entspannt, mhm. du hast dich so wohl gefühlt da. Ähm, und natürlich mit dem Bergblick, das ist äh, Hammer. natürlich für mich als Bayerin da auch äh, ganz schön und sehr heimatlich. Also wir waren da richtig zufrieden. Dein Trainer und dein Mann klatschend, macht dich das nervös, wenn dein Mann da ist oder bringt das eher Ruhe? Uh, also... Am Anfang hat es immer Ruhe gebracht, das war sehr schön, aber inzwischen kennt er sich halt auch so gut aus. Dann muss ich mich von dem auch noch anhören, <lacht> wie ich es besser machen soll. Äh, das ist manchmal dann doch ganz anstrengend. Okay, das verstehe ich. Du bist ja auch seit einiger Zeit, schon seit einigen Jahren re relativ regelmäßig bei Isabel Wehr zum Training. Die gilt ja auch als sehr emotional ener und energiegeladen. Die war zum Beispiel auch in Fritzens dabei. Stachelt sie dich eher an oder sagt sie, bleib schön cool? Oh, sie kann eigentlich ziemlich schnell umschalten. Also sie kennt meine Nervosität inzwischen und sie versucht dann immer noch, bis an die Grenze zu gehen und diesen, diese, dieses, diesen Ehrgeiz und dieses Feuer äh, immer mehr zu entfachen. Aber gleichzeitig weiß äh, sie auch ganz schnell den Punkt, jetzt könnte es zu viel werden, jetzt könnte die Nervosität zu groß werden. Einfach ganz entspannt raus. reinreiten, äh, macht überhaupt nichts, Fehler ist ganz egal einfach äh, diesen Druck rausnehmen. Okay, wie machst du das? Das ist ja schon eine ganz schöne Ecke weit weg hier von dir bis zu Isabel. Kommt sie her? Fährst du hin? Wie geht sowas? Also unter der Saison, ähm, wir tele sprechen uns da ab. Ähm, wenn sie irgendwie Zeit hat, dann kommt sie mal, weiß immer, dann können wir Nachmittag mal trainieren. Mhm. Und ansonsten ähm, fahre ich mit meinen Pferden hoch. Ähm, mhm. Ich habe glücklicherweise da am Hof eine Wohnung, eine kleine, ein kleines Zimmer-Apartment. Ähm, und da fühle ich mich richtig wohl. Also, das sind so nette Leute. Ähm, die ganzen, äh, das ganze Team um Isabel auch. Also, wir waren letztens auf der Kirmes in, äh, in Neuss. Das okay, war richtig gut. fahren. Ja, äh, die, hatten, die, wollten <lacht> eher, die die wollten eher die, die Adrenalin-Dinger fahren. Also, äh, also die sind die heißt du nicht. Doch, doch, ich bin mitgefahren. Äh, Anna und Niki haben mich da motiviert. <lacht> Aber es, ist, es macht jedes Mal Spaß. Und es sind, ähm, ja, das ist so ein. Wenn ich da hinfahre, ist es nicht, ah, man ist jetzt da fremd, sondern die helfen einem immer, die sind immer ja. für einen äh, da. Wenn, man, äh, wenn ich mal zwei Pferde hintereinander machen muss, die nee, helfen mir, mir nehmen mir einen ab und helfen mir einen vorbereiten. Also ähm, Das Ganze drumherum ist ja auch fast wie zu Hause. Du musst ja da hinkommen, du musst ja auch deine Pferde mitnehmen. Das heißt, da ist ein ziemlich großer LKW, da wollen die Pferde rein, den fährst du selber, stimmt das? Genau. Das heißt, du hast mal irgendwann gesagt, hey, ich mache den LKW-Führerschein, ich will das alles <lacht> selber machen, meine Pferde fährt niemand anders, stelle ich mir das so vor? Genau, also ich fahre eigentlich fast immer selber. Diesen perfektionistischen Touch, wenn es um die Pferde geht, kannst du schlecht vertuschen, oder? Ja, keiner kann so gut wie ich, ist ja immer so. Also <lacht> <lacht> ähm, Das ist einfach, ich weiß, meine, ich kenne meine Pferde am besten, es ist, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber ähm, ja, ich papp ganz gern so selber meine Pferde da. Ich will immer wissen, was passiert. Ja. Und der Lkw-Führerschein? Ich meine, das sind ja schon Riesendinger, das sind ja halbe Häuser, die man da um sämtliche Kurven fahren muss. War das spannend? Hast du mal irgendwas plattgefahren? Oder? Nee, noch nicht. Also, toi toi toi. Bis jetzt haben wir noch nichts plattgefahren, wir hatten keinen Unfall. Ähm ich hoffe auch, dass das lieber mit dem Auto mal irgendwas als mit dem Pferde-Lkw. weil ich hätte Definitiv, was, ja. Was machst du auf der Autobahn mit den Pferden hinten drin? Also es ist, ich hoffe, dass das mir erspart bleibt, Und aber es macht schon Spaß. Also es ist auch mal ganz witzig, die, die Lkw-Fahrer, wenn die da mal rüber gucken und die sehen da so ein Mädchen <lacht> hinter dem Lenkrad, <lacht> äh, die Blicke, das ist auch schön. Und dann grüßt du immer Zug, ganz genau. lässig, ja so, Hupen. Jungs, alles klar, läuft. Lisa, wann hast du denn die Entscheidung gefällt, Pferde, die sind so mein Leben, ich will das echt beruflich machen. Das ist ja schon auch nochmal ein Riesenschritt. Ja, aber ähm, ich hätte mir nie was anderes vorstellen können. Also ähm, ich wollte immer, weiß nicht, es war von Anfang an klar, ich wollte was mit Pferden machen. Oh. Und da war natürlich der Pferdewirt dann so das naheliegendste. Allerdings habe ich es ja nie äh, die Ausbildung gemacht. Also oh. ich bin jetzt zwar, ich mache das zwar jetzt, ähm, sag ich mal, um professionell, weil es den ganzen Tag äh, mhm. und viele Pferde, viele verschiedene Pferde und vom vom Dreijährigen bis zum 15-Jährigen ist. Aber, aber jetzt du die, hast den, den nur Sch eigene, denn eine Frage war auch gerade noch Brittpferde. Also es kann nicht morgen einer ankommen und sagen, ich habe den Olympiasieger von äh, 2020. <lacht> Willst du den reiten? Das machst du nicht. Ich glaube, also erstens ist da noch nie einer auf mich zugekommen. Ich glaube, dafür muss ich mich noch ein bisschen anstrengen, dass ich so gut reite, dass da überhaupt jemand sein Pferd in mein Obhut geben will. Ähm, und dann habe ich einfach natürlich mit meinen Pferden viel zu tun. Und mhm. ich will eigentlich jedem Pferd gerecht werden. Also ich will jetzt nicht ähm, 20 Pferde auf meiner Liste stehen haben, nur dass ich 20 Pferde darauf stehen habe, sondern ähm, ich habe da meine 10 oder 12 Pferde, wenn das sind ja ein Dreijähriger, ja, weißt also ja also wenn, wenn ja, die gehen ja, ja nicht jeden ja. Tag, die werden mal geritten und, ähm, und das reicht eigentlich. Und dann ist man auch beschäftigt mit den Pferden. Absolut, das ist, ist sicher gar keine Frage. Gibt es schon sowas wie einen Restplan? Also hier ist die Frage nach den nächsten Turnieren. Restplan für die Saison, meinte ich. Ja, es ist jetzt so ein bisschen, wir haben jetzt kurzfristig ja äh, mit Stand By Me äh, mhm. hatten wir jetzt den ersten Grand Prix Start und der war platziert und es lief auch ganz gut und jetzt haben wir Der steht hier, aber der guckt auch nicht. Nee. Also, auch also wir entspannt. sind vollkommen uninteressant. Nach der Koppel schlafen die. <lacht> <lacht> Und jetzt haben wir uns überlegt, vielleicht reiten wir noch Nürnberg, Konsumenta. Mhm. Ähm, ja, und ich hoffe, dass ich mit Dave dieses Jahr noch ein, das steht noch in den Sternen, aber ich würde mir wünschen, dass ich dieses Jahr noch ein gutes Turnier gehen darf. Das sieht auch ganz gut aus, aber. Also, du hast schon eins ausgeguckt, willst du aber nicht verraten? Äh, noch nicht, weil ich hoffe ja, dass es klappt und ich will da drin nicht, ich will nicht über ungelegte Sachen sprechen, das okay. ist, bringt Unglück vermutlich. Moment ähm, mal, ich weiß von, aus persönlichem Munde, aber glaub ich, bist du so gar nicht. Nein, ne? aber ich bin demütig und ich weiß, oh, okay. wie schnell es sein kann, dass ein Pferd äh, einen Nageltritt hat. Äh, das, das hatten wir letztes ja. Jahr vom Bundeschampionat. Ähm, das geht so schnell oder dass dass sie sich doch nicht so anfühlen, wie ich es mir vorstelle, dass ich sage, ich will jetzt auf ein großes internationales ja. Turnier fahren. Ähm, und deswegen muss man da ganz... Den Ball flach. Ganz, ganz viel beten und ganz mhm. viel ähm, Zurückhaltung wahren und, und sagen, ich habe was im Auge und ähm, derzeit stehen alle, sind alle dafür oder sagen, mhm. es ist gar kein Problem. Ähm, und jetzt warte ich, weil das ist erst im Dezember und da fließt noch viel Wasser die Isar runter. Das ist schön, du redest immer in wir, sagst, derzeit sind alle zufrieden, also das Team, um dich rum. Das ist enorm wichtig. Ja, also es geht in erster Linie mal um bei, ne, bei einem Turnier um mein Pferd und mich. Also mhm. wir zwei müssen sagen, also wir, da muss ich das Gefühl haben, es passt und es stimmt. Dann äh, Götz ist so der Erste, wo ich meine Idee mal äußere. Und der dann auch sagt, ja, könnte klappen. Mhm. Und ähm, dann spreche ich natürlich mit Isabel, mhm. die mir dann auch sagt, boah, passt oder passt nicht. Hat sie denn auch schon mal gesagt, nee, vergiss es? Nee, eigentlich noch nicht. Also bis jetzt war sie sehr pro Konnte pro genau. mhm. Und ähm, jetzt so ungefähr braucht man immer für die internationalen Turniere auch eine Starterlaubnis äh, der Bundestrainerin. Das sieht jetzt auch. Mhm. Deswegen ist es jetzt gerade alles gut so. Also so sieht positiv aus, aber ähm, wir wollen lieber... Warten, bis es fix ist. Okay. Gibt es sowas wie eine Lieblingslektion? Reitest du irgendwie oder hängt das vom Pferd ab? Auch eine Frage hier von unseren Zuschauern. Eine Lieblingslektion. Also um ehrlich zu sein. Grüßen, hin, Zügel hingeben, rausreiten und dann. <lacht> <lacht> <lacht> genau. Ja, also ich glaube, Schritt zählt nicht zu meinen Lieblingslektionen. Also jetzt in der Prüfung, weil. Ich bin dann so nervös und meistens müssen, sind meine Pferde dann, weil ich schnell durchhudeln will, sind meine Pferde immer zu eilig. Also das mit dem Schrittreiten, das muss ich noch üben. Ähm, in der Prüfung, ich mag einen starken Galopp, ganz gerne. Ich meine, das haben wir vorhin gesehen, als wir die Kühe Fritzens gesehen haben, da hast du schön Gas gegeben. Mhm. Kommt vielleicht ja. dann wieder von dem Springen, aber das macht Spaß, <lacht> starker Galopp, los geht's. Wir hatten schon ganz kurz, du bist nicht abergläubisch, aber hast du Glücksbringer? Nee. Also fokussiert auf die Leistung. Ja, ich habe es immer versucht mit einem Glücksbringer, aber jedes Mal, wenn ich dachte, ich hätte jetzt einen, weil ich den dabei hatte, als es gut lief <lacht> und ich den das nächste Mal wiederhergenommen habe, lief es grottig und wirklich schlecht. Und dann habe ich mir also gedacht, die, jetzt die haben, mit den Glücksbringern, das wird nichts. Die nix. sind entlassen worden. Ja, die, die, haben sind Oder die haben vielleicht einmal ihr Glück gebracht und dann waren sie leer und deswegen haben sie dann yes. beim nächsten Mal nicht mehr funktioniert. Also das lassen so wir. So One-Way-Glücksbringer, ja. das ist auch nichts, worauf man mhm. sich verlassen kann. Nee, das nee. bringt nichts. Okay. Du hattest vorhin schon einmal erwähnt, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zeitpunkt, Bundeschampionat. Bundeschampionat, das war dieses Jahr dein allererstes Mal. Und du warst auch tatsächlich nie als Zuschauerin da. Aber der E-Punkt auch von dem Ganzen ist ja eigentlich ein Pferd, was von deinem Mann gezogen wurde. Ja, das haben wir uns eigentlich immer, äh, wo er angefangen hat zu züchten, haben wir uns immer gewünscht, dass wir mal, dass so ein paar Erfolge mit den eigens gezüchteten Pferden da sind. Und jetzt hatten wir eine ganz tolle fünfjährige Stute, äh, die Felice. Da ähm, sehen wir sie gerade. Und die ist, die war letztes Jahr schon qualifiziert, hatte dann leider auf der Koppel einen Nageltritt. Und mhm. dieses Jahr hat es nochmal geklappt mit der Quali. Guck mal, deine Lieblingslektion. Ja, <lacht> sieht man, dass es nicht so meine Lieblingslektion ist. Ähm, und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich war echt nervös und sie hat da, sie hat ihren Job richtig gut gemacht. Es war, ich meine, es ist ein richtiges, ähm, ja, auch so, ein, so eine Aura, die vielen Zuschauer, ja. äh, diese Tribünen da. Ähm, da stehen sie ja auch alle, ne die ganzen Top-Trainer. Genau. Und da kann ich mir vorstellen, da geht die Pumpe auch mal schneller. Ja, und sie war ähm, in, in der Quali und im kleinen Finale platziert. Sie war, glaube ich, um 0,1, aus dem nicht im großen Finale. Mhm. Wir hatten einen Fehler in der zweiten Prüfung, an, aber es war einfach toll, mal da geritten zu sein. Und äh, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und mhm. ähm, ja... Das ein Erlebnisse. Also das auf dem Selbstgezogenen, das finde ich ja noch. Wie viel züchtet dein Mann denn? Du sagst ja immer so schön, der kennt jede Stutenlinie auswendig. Äh, da müsste ich dann schon passen, um ehrlich zu sein. Wie viel Zuchtstuten habt ihr? Wie viel Fohlen kriegt ihr pro Jahr? Wir haben neun Zuchtstuten und sagen wir mal so, eine ist immer mal, die nicht tragend wird oder resorbiert. Mhm. Aber risorbiert. das ist ja schon eine ganze Menge. Normalerweise haben wir mal dann sieben, acht Fohlen im Jahr. Und eventuell, wenn es zu wenig Hengste oder zu wenig Stuten sind, wird dann auch mal noch aufgestockt. Okay. Er sucht die Hengste für die Stuten aus oder macht ihr das zusammen? Ich versuche mal mit reinzureden, weil ich bin absoluter ich bin, ich bin zum Beispiel ein absoluter fürstenball fan Also ich habe so viele Fürstenbälle jetzt schon geritten und ich mag die einfach vom Charakter ganz gern. Ähm, aber er sucht es eigentlich schlussendlich aus. Wie gesagt, ich gebe immer meinen Senf dazu, habe aber keine Ahnung. Wenn er erhört, wird es gut und wenn nicht, Genau. PG. Okay. Und dann, ihr könnt ja nicht jedes Jahr zehn Fohlen behalten, dann wären die 50 Pferde jetzt bald 150. Ja, ich hoffe es nicht. Also wir versuchen dann schon, ähm, wir behalten die bis dreijährig, also ja. das auf jeden Fall, weil... Die sollen hier aufwachsen und ähm, Zeit haben. Und Platz habt ihr ja wunderbar hier genau mit Koppeln und, und allem. Wir haben jetzt ähm, letztes Jahr einen über die Körung verkauft. Da hatten wir einen gekörten, den wir dann mhm. über die Auktion äh, verkauft haben. Auch, einen, auch ganz, einen selbstgezogenen. Auch einen selbstgezogenen. Das ist doch ein totales high oder? Ja, es war toll. Mhm. Also wirklich. Und ähm, aus jedem Jagd behalte ich mir eigentlich einen, weil sonst wird es auch du. zu viel. Du pickst ähm, dir den raus, der am meisten... Zu mir passt. Genau. Also das der weiß nicht ich nicht wo, ähm, ist es irgendwie, ja, der ist es. So, das ist einfach so ein Bauchgefühl. Und mhm. ja, ja, das anderen. ist Teamwork total. Genau. Er züchtet, du reitest und los geht's. Genau. Vielleicht ganz kurz nochmal. Noch ist er zu haben. Der Eimer mit Lisas Unterschrift. Lisa Müller hat draufgeschrieben. Herzlichen Glückwunsch, unser Clip-My-House-Eimer. Da steht da, es könnte eurer sein, aber wir verlosen nur unter denen, die uns schöne Fragen stellen. Viele schöne Fragen haben wir schon gehabt. Alle kann ich leider nicht... Abarbeiten. Aber so einen ganz schnellen Ausflug noch. Ich weiß, du bist eigentlich, glaube ich, wirklich so ziemlich rund um die Uhr hier. Ist jetzt auch blöd, dich nach Urlaub zu fragen, weil bis ihr zweimal zusammen Zeit habt, ist, glaube ich, jetzt auch echt schwierig. Aber du hast ja trotzdem noch ein sehr spannendes Hobby, von dem ich zugegebenermaßen vorher noch nie was gehörte. Du fährst Roller mit dem Hund praktisch. Du nennst das natürlich anders. Dog Scooter ist das. Dog Scooter. Genau. Du hast auch einen Hund, der leider nicht hier ist. Das ist ein sehr großer, sehr aktiver Labrador. Labrador, ja genau. Zwei davon? Wie funktioniert das? Ähm, das ist quasi so ein bisschen, ist es ist über diese Schlittenhunde äh, fahren ähm, gekommen. Die muss man im Sommer auch aktiv halten und hm. es ist dann quasi eben ein Schlitten auf Rollen oder dann ein Roller. Und dann? Ähm, genau, die werden da mit Geschirr angeleint und Kennen die Kommandos und geben dann natürlich Speed und, und kommen haben wunderbar Spaß dabei die Wahl. wahrscheinlich. Wahnsinn, ja. Und zehn Minuten Rollern, da kommt man ja ein bisschen weit, ähm, weil die können ja richtig schnell sein. Dann sind die aber auch ausgepowert und das ist natürlich klasse. Ja, aber mit dem Roller hier, wie du machst du das? Durch die Wiesen, durch die Wälder? Ja. Hast du einen Helm auf? <lacht> ja, ja. Ich, ja ich hab einen Helm, Helm auf. Ja, ja. Nee. <lacht> dann doch nicht. Nee, die, die sind wirklich... Äh, die sind Kennen meine, meine, meine äh, Kommandos und äh, kennen rechts, links, äh, stopp und go und wissen, bis, was gemeint ist. Bis der Fleischbrocken mal da liegt und dann... Ja, vermutlich. Das ja ah, dann wirst du an mich denken und sagen, hätte ich bloß einen Helm aufgezogen. Apropos Helm, du bist natürlich auch, muss man ja fast hier sein, totale Skifahrerin. Ja. Wie lange ins nächste Skigebiet? Also das nächste ist eine halbe Stunde von hier. Okay, das ist, das ist wie mit den Leuten, die in Hamburg wohnen und nie ins Theater gehen. Wahrscheinlich hast du nie Zeit zum Skifahren. Selten, aber mhm. ähm, wir versuchen es eigentlich schon so über Weihnachten äh, mal Skifahren zu gehen. Da mhm. haben meine Pferde alle Zahnarzttermin. Mhm, die beliebte Impf-Zahnarzt und Wurmkur, alles auf einmal. Genau, und dann äh, haben die mal zwei, drei Tage ganz Pause, gehen nur auf die Koppel und dann kann ich auch mal Skifahren gehen. Wie immer am Ende unser kleines Speed zu Gast bei Speed-Interview. Sprich, ich habe fünf Fragen mir ausgedacht und es wäre sehr schön, a, wenn ich sie finde und b, wenn du möglichst schnell darauf antwortest, wenn es geht, ohne nachzudenken. Okay, ich versuch's. Je schneller, je besser. Alles klar. Also Jogginghose oder Abendkleid? Jogginghose. Hätte ich vermutet. Essen gehen oder bekochen lassen? Essen gehen, sind faul. Echt? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Thomas wirklich gut kocht, stimmt Kocht er gar nicht. auch. Doch, auch so, doch. doch, doch, aber ja. äh, den Abwasch will, will er nicht machen. Deswegen <lacht> ist es immer noch schöner, dann essen zu gehen. Kino oder Theater? Theater. Und dann? Was Dramatisches oder eine Schnulze? Ich stehe auf Musicals. Oh, okay, alles klar. Oktoberfest oder Couchabend? Couchabend, aber vielleicht, weil ich schon viele, viele, viele, viele Male auf dem Oktoberfest war. Es ist im Moment. Fährst du noch? Ja. Das klingt nicht nach Juhu, sondern oh, ich glaube, ich muss einmal. Nee, es ist, es ist äh, schön, aber manchmal ist es auch schön, da gewesen zu sein. <lacht> also, <das lacht> Schon in der Vergangenheitsform. Okay, ja, den Weg kann man verstanden. Es ist jetzt, kurz nach neun, äh, was ist dir lieber? Der 5 Uhr Tee im Bett oder der kurz nach neun Rotwein in der Badewanne? Der Tee. Der Tee, Frühaufsteherin. Lisa, vielen, vielen tausend Dank. Jetzt wollen wir dich nicht länger hier festhalten, damit du auch morgen den 5 Uhr Tee, kriegst du den dann ans Bett gebracht? Nee, leider nicht. Oh. Das, dann ist Einfach dann nicht gut genug erzogen. Nee, da ist irgendwas schiefgelaufen, ja. aber das wollen wir gar nicht jetzt weiter ausweiten hier. Vielen tausend Dank, dass wir bei dir sein durften hier. Äh, wir haben eine ganze ganze Menge erfahren und vor allen Dingen, dass die hier echt ein Luxusleben haben. Super schöne Stelle, die werden, glaube ich, rund um die Uhr gepampert. Ja, und das ist so dein Ding. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und wir sind jetzt schon ziemlich gespannt so auf die nächsten Turniere und vor allen Dingen auf dieses Turnier, was du nicht verraten hast. Ich auch, ich bin auch gespannt. Das war es hier bei uns. Wir haben auch inzwischen schon einen Sieger für diesen Eimer. Der wird von uns natürlich diesen Eimer zugeschickt bekommen. Vielen tausend Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Wir haben auch nächsten Monat wieder einen Dressurreiter und wir haben ja immer so einen Wechsel, auch zwischendurch noch einen Springreiter. Das war es hier bei uns bei der Lisa Müller. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.